Konstant ich habe durch... Also, einen Test müssen wir machen, ob wir da irgendwas hören oder weil. Wieso? Wiss ja, wir ja nicht. Das sollte ja, ja. Also, finde ich doch immer ein Zug vom Audio her. Also, wie angekündigt beim letzten Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt mal, guckt mal rein, checkt unseren Kanal. Der, der Löschzwerg. Ein kleiner, kleiner Lütter mit Helm äh, und einer naja ein Wasserschlauch. Na wenn der kleine Lütter in der Hand ist das ein D-Schlauch. <lacht> Vermutlich. 40 Hell ist ein helles Bier. Äh, World Beer Awards Germany Gold, wahrscheinlich 2018. Nehme ich an, ja. 5,2%. Jo. Ja. Privatbrauerei Schimpfle, in Gesertshausen. was haben wir denn hier, Zutaten, also es ist ein Vollbier, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Aromahopfen. Ich denke mal einige oder viele werden das kennen, also mir ist es auf jeden Fall ein Begriff, der ja auch. Ja. ja, klar. Aha. So, ja, du bist Protokollführer mal. Deutsche Dreinheitsgebot, Ja. Ein Punkt, ja. Image. Ja. also ich gehe auf jeden Fall. Das Zwerg hat ein gutes Image. Äh, kleine Biere äh, trinken sich so weg. Alles gut. So ein kleiner Zwerg drauf. Manche findet vielleicht rassistisch. Ich weiß nicht. <lacht> äh, ich könnte, ja wir Die könnten Probleme kriegen tatsächlich. Ja. ja, wenn der Zwerg im Aufstand kommt. Naja, auch wenn da schon World Beer Award steht, dann kann man da schon zwei Punkte vergeben. Das ist jetzt kein Sternburger, sag ich mal. Da muss ich noch mal gucken, das 2018. 2018. Ja, ja. Nico hat ja sich gut vorbereitet hier. Na, immer. Du, ich nehme es so wie es kommt, ja, also... Ja. Das ist ja immer so. dann machen auch viele äh, nicht, äh, die gucken sich halt keine Reviews vorher an oder irgendwas, oder informieren sich nicht darüber, weil jetzt soll ja Neutral wirken. Authentisch. Genau, so absolut absolut neutral, absolut authentisch. Das heißt, ich informiere mich dann nicht. Ich nehme das, was ich gut finde, was gut aussieht und äh, fertig. Bierflaschen-Dosenoptik. Ja gut. Das ist doch gut. Ja. du ja nicht meckern, oder? Nö. Was natürlich ganz selten ist. Also ich glaube, dass Typ nur noch ein anderes Bier wartet hat, das ich mir jetzt aber nicht so sicher ist. Der Öffner. Naja, da werde ich auf jeden Fall Fuffi Nein, ich habe gesagt, ich glaube das gibt nur noch ein anderes Bier, was das hat. Ja, weil ich den Fuffi dagegen. Echt? Also, wie ja, klar das mehrere, ja, Naja, aber schätze ich nicht. Ich trinke so ein Und das ist aber wieder spezial, denn. Ja, ja, natürlich. Aber das stimmt, das gehört natürlich zur Optik auch mit dazu. Spezial wäre dann natürlich überhaupt kein, kein, kein Flaschenöffner. Ne? Du kannst du so öffnen. Und das ist doch das einzige Bier. Was äh, hier World Beer Awards 2018 ruft Zu stehen hat natürlich. Ja, ein Löschzwerg ist halt äh, naja, das das ist sehr reich, ist finde ich. Wenn Hasselruder die ganzen WhatsApp-Ruf schreibt, kriegt dafür reicht die Glasflasche nicht. <lacht> zwei, Ja, zwei Punkte wird mindestens sieben. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Zwei. Das kratzt schon an die drei Punkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich hab drei. Das, ist schon, das sieht schon gut aus. Jetzt ja, kannst ja in die Meckern, vor allem ja, die Pulle das ist ja, so wie die, die damals so. Ja, ja ich, hab drei, ich geb drei Punkte. Aber ja, man kann sich die da nicht auf jeden Fall das ist schon genial. Ja. Funkfaktor. <lacht> ich faktor ja, ja, Ach nee, warte mal. Ja doch. <lacht> Ach shit, ich hab viel Fehler gemacht bierflaschen objekt gibt sogar vier Punkte. Trotzdem drei, ja. Hab ich ja gewusst, dass es vier Punkte gibt insgesamt. Was hast du jetzt da weg im. So. Ja, die bio -Optik. Aber erstmal vom Funk. Ja, ich Genau. So. Naja. ich Oder hast du gehört? War halt vom. Ja, muss musst da noch aufpassen, dass dann die Rand schnell ist vielleicht. Hast du da auch Würfel drinne? Ja. Ich hab eine 21, äh, ich hab 2 und 1, also eine 21. Achso, kann man da ein Spiel spielen? Oder? Ah, gewonnen, Alter! Meiern, was trinken! denn? <lacht> 21. Wieso meiern wir denn jetzt? Naja, weil der also, ist also ein Spiel? Das ist garantiert mal ja ein Was war mein Was mir die Klauen? Ja, das kannst du vergessen, halt. so. Gut. Das also nicht. dadurch, dass ich die 21 habe, ist der Funk-Faktor natürlich gestiegen auf zwei Punkte. <lacht> Nein, er hat ja nicht gefummt. Kurz gezischt. Ja, aber null ist das ja auch nicht. Aber dadurch, dass da Würfel drin sind, ist natürlich ja, das ist halt eine 1. Na, oder man muss sagen null, weil das hat der Mutebus gezischt. Ja, hat halt gezischt. Na ja, dann ist es eine 0. Na, was denn Ich denke da eins. Ja, aber inzwischen ist nicht ein... Psst, Psst, Psst. Das ist ja nur... Ja, ja das ist halt eine 0. Gut. Aber das gibt auf jeden Fall einen Punkt hier. Gleich speziell Genau, ja, das ist richtig. Da holt sich das Bier dann wieder einen Punkt. Was hast du denn du? Irgendwas mit. Ja, ah. <lacht> da 61. Ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Das ist schon gut. Das ist höher aber, als 21. Nee, übrigens. das hinten nicht. Mathematisch gesehen? Ja, aber wir reden ja nicht über Mathematik. So. Spulaspekt. Aspekt. mal ein, sodass das keiner sieht. Und sodass das auch keiner hört, bitte. Stell ich mir vor, als ich die Waage zwischen 1 und 2 würde einpendeln. wirst du sagen? 1: Wie viel gibt es bei Bioptik? 3 Punkte. Ich würde sagen, das, das ist eine Standard-Bioptik. Das ist bei mir zwischen 1 und 2 und eher eine 2. <lacht> So, Gaumliebe Liebe oder Gaumenhiebe. Es riecht Standard. Standardpilz. Ja, aber riecht gut. Oh. Das ist schön. Nico von jetzt gleich hier an mit seinen Rosenpilz. Nee. Nee. Da das ist, das trinkst du und du findest du gut. Das ist, ich find's lecker. Ja, das fällt halt schön mild. Obwohl, das ist noch eine, eine herbe, herbe Note, hast du schon drin? Ja, ganz leicht ganz leicht hm? schon Zingtau hier. hier ah, oh was ja dann wundert mich aber auch nicht dass er das dann irgendwie mal ein World Beer Award bekommen hat äh, denn das ist so massentauglich, sag mal so sag mal massentauglich ne ja, was soll das heißen World Beer Award Germany Gold ja das werden wir das ist mal damit das hin wie bei dem bei diesen Neuzeller. Ne, wie war das? Neumarkter? Lanzkrone meinst du, Meisterstück oder was? Nein, Neumarkter, dieses grüne Bier. Wo drei verschiedene Sticker drauf waren mit Ach so Bio, Bio, ja. Bio und Land. Und ja, ja, genau. Hm. Das ist auch, wissen nicht, was das bedeutet. Aber das sieht schon mal gut aus. Das haben das beeinflusst eben. Das hm? ist ja äh, jetzt. Äh Obwohl mich das ganz ehrlich gesagt, ich sehe das heute zum ersten Mal. Ich habe sie diesen Löschzwerk, habe also ich gesagt, ja geil, Löschzwerk kennst du. Ja, kennst du. Gut. Ja, weil das Löschzwerg schmeckt halt, ja, das kannst du trinken. Ja. Aber der Preis wie trotzdem. Nee. Aber ich meine, der bewegt sich unter einem Euro. Wie schmeckt es denn? Ja, schmeckt, schmeckt lecker. Das wäre wohl die Höhe, wenn das nur Euro kosten würde, oder? Ja, das stimmt. Nee, aber das schmeckt lecker, obwohl, äh, ganz ehrlich gesagt, also, das schmeckt ja besser wie mancher Höhe, höherpreisige Ding. Ne? Ja, ja 1, das ist richtig. Das stimmt. Autosicke. Aber ich finde es ich find's lecker. Ja? Also das würde ich ja Zeit trinken. Wenn ich sehe, löscht, das wäre gesagt, ja geil, ey, cool. Nehme ich. Ja, aber das ist halt, dann zahlst du halt auch den Namen damit. Ne? Das ist halt ja, aber ganz ehrlich gesagt, ich bin sogar... Ich glaube, wenn gerade einen und Löschzeug geben würde, ich glaube, ich würde Löschzeug nehmen. Was? Ja. Nun befasst du, du ihn gerade, wer? Ja. Vielleicht halte ich mich übertrunken mit Radeberger. Radeberger gibt es ja bei jedem Dorffest. Das ist ja irre. mal auf. Ja? Ey, wir hatten Corona, wann warst du letztes Mal auf dem Dorffest? Na, so wie ich mich erinnern kann. Und ich hatte ja direkt den Vergleich aus der Radeberger, Lübzer und Bitburger. das ein ganz Ja, da war, pass auf. Lübzer Platz 1, Bitburger Platz 2, Radeberger Platz 3. Bei mir. Ach, das ja, ist kein Witz. So, wie schmeckt es hier denn jetzt? Ja, es schmeckt lecker. Also kaum lieber, also ich bin auf jeden Fall. Pff. Das ist ein schönes Entspanntes. Kann man überall trinken. Also auf jeden Fall vier. Ja. Oh gesagt vier. Wegkipp-Faktor, also ja, ich würde es ja, nicht mal zwei Fall. Also zwei Punkte. Ja. Spezial haben wir ja schon gesagt, einmal äh, der Bierdeckel gibt eigentlich schon zwei Punkte. drin, Würfel drin. Würfel ein Punkt, äh, wäre dann ein cooles Partyspiel, ja, ist, ist, ist, ja, ist eigentlich so. Ist dann auch ein besonderer Bierdeckel, da brauchst du keinen Bieröffner halt für. Genau, ja. das ist dann der zweite Punkt, also auf jeden Fall gibt es zwei Punkte als Spezial. Mindestens, ja. Mindestens, ja. Alles weitere, ja, Löschzwerg Haben wir hier den Verkloppenbruder, Bruder, den Schwarzbier aus Küritz, auch äh, Mord und Tutschach auch einen Punkt dafür geben, dass das Mord und Tutschach ist. Ja, auf jeden Fall Nein, dann müssen wir hier auch einen Warte löschzwerg Punkt geben Ja, das steht doch gar nicht mehr Na, aber das steht ja wenigstens da, dass da ein Punkt vergeben wurde Nee, haben wir zwei oder drei vergeben Zwei Punkte haben wir da vergeben Ja dann kriegt das Ding drei Punkte. Ja, auf ja. vier ne? Ja, oh, ist okay. ich ist, ja. ist verdient. Ja, Löschzwerg ist auch originell und ist auch lustig. Ja, Ja, schön. Jetzt ist nur noch der Uwe. Und mhm. dann wird das natürlich ein interessantes Ding. Das hat jetzt natürlich, also in zwei Kategorien hat das ein bisschen abgelost. Also Pumpfaktor auf jeden Fall und Spuleaspekt, ja okay, war äh, unterer ja, Durchschnitt. war nicht, oder? Ja, Steht da eigentlich auch auf dem Zettel, dass die Leute den Kanal abonnieren sollen, oder? Ach ja, stimmt. Ähm, Sagt den Leuten, dass sie den Kanal abonnieren sollen. Ähm, <lacht> abonniert den Kanal, liken, teilen, äh, blöde Kommentare, Daumen hoch oder runter. Und äh, schreibt doch mal rein, was sind denn eure Erfahrungen mit dem Löschzwerg? Kennt ihr das? Oder kennt ihr sowas ähnliches? Oder habt ihr ein Nischzwerg zu Hause? Ach, den machen wir nachher. Ja. <lacht> mal die letzten Videos ja nicht benutzt, das Ding macht. Nee. Ah, Aber das sieht halt gut aus, wenn er auf den Tisch geht. Mhm. Die Leute fragen sich immer, wann drückt er da drauf? Wann macht er das endlich? Mhm. Also im Prinzip ist ja alles. Äh, oh Gott. Bis Bronze Mittelklasse schon zusammengezählt? Nein, halt noch nicht. Dann macht er mal. Ich hab ja keinen Kugelschreiber cool hier. Aber was schreibst da du? Ich Ach, er, ja. Da muss steht nicht da. Heute, heute habe ich meine Brille nicht, bei, ich ihr nicht bauen. Hier, wird mir da jetzt. Dann testen wir jetzt den Uber. Testen wir den Uber. Unten wird es eklig. Ein Punkt. Ja. Also da Mit ist Uwe zu schmecken. Ja. Gut. Also. 3, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 19. 19 von 30 Punkten. Hätte ich ja jetzt mehr gedacht. Darüber. Ja, hätte ich auch mehr gedacht. Ja. Was ist das noch Silber? Das ist Silber. Ja 18 Punkte. Ja. Ja, ja, auf 19 Punkte, ja, ja. ja. also 19 Punkte Silber bekommen, herzlichen Glückwunsch, Löschzwerg. Wegen dem geilen Deckel noch und dem Löschzwerg, 19 Punkte, Silber. ist nicht alles Gold, es ist manchmal Silber. Gönnt's euch. Könnt ihr trinken, könnt ihr mal probieren. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielleicht nicht zu abonnieren. Genau, macht's gut. Ähm, was gibt's als nächstes? nächsten oh. Was ist denn bitte, Alter? Hä? Was ist denn bitte? Das? das ist doch bitte, was wir doch testen wollten und noch nicht mehr geschafft haben. ein ich habe? Ja. Geil, wa? Das, das, das ist du geil. Cool. Ja. Hey. Das war richtig gut. Das. Original Nürnberger Tucher. Das wird interessant. Rottbier. Oh. Rottbier. Also haut rein, Prost, macht's gut. Bis demnächst.